Wir eröffnen heute die Zeitblende zum siebten Mal. Eins, zwei, drei, vier... von uns aus Grevenbrook sind auch hier. Das Fahrzeug habe ich vor 21 Jahren gekauft, in einem desolaten Zustand. Seit 16 Jahren läuft das Auto jetzt. Äh, was ist denn das für eine Farbe? Das ist die Farbe Keranienrot. Und ich bin noch einer von den Glücklichen, der den Tankdeckel hat, wo Kölner Wappen auch drauf ist. Ich fahre schon seit 30 Jahren Kabinenroller. Hab als Kind mal eine Fernsehsendung gesehen, wo so ein Fahrzeug vorbeifuhr und habe mir dann auch äh, aus der Fernsehzeitung diesen, dieses Foto, was dabei war, ausgeschnitten ins Portemonnaie getan und seitdem äh, eigentlich bin ich danach verrückt geworden. Und wir wollen jetzt mal ähm, noch mal einen Blick werfen in das Jahr 1964. Johnson hat eine Pressekonferenz gegeben und äh, bestätigt, wir sind stolz auf unser Verhältnis zur Bundesrepublik. Eine sehr wichtige Meldung, Josef so Strauß gilt als Intelligenz. Küchentipp für Mittag wäre Kaltschale, deutsches Beefsteak, Schwenkartoffeln, Kohlrabi und rote Grütze. <musik> Ich freue mich immer wieder auf diese Veranstaltung, weil es immer eine ganz besondere Atmosphäre ist. Und so ist man zum Strand gewandert. Ein schöner gelber Bikini aus Frottistoff bedeckt alles sehr anständig. Eine Badejacke, auch die aus Frottistoff, damit man bedeckt zum Swimmingpool gehen konnte. Ja, Sie sehen also, fertiges Publikum, ein Freilichtmuseum präsentiert längst. Auch sie schon mit den hochtupierten Haaren. Das richtige Tanzkleid. Es ist allerdings auch ein sogenanntes Stehkleid. Man kann in diesem Kleid nicht sitzen, sonst würde man das Muster zerstören. Auch hier reichen einfache goldene Pumps dazu. Mehr braucht dieses Kleid nicht. Sehr elegant. Auch hier sehen Sie wieder, wie. Gerade im, eigentlich der Schnitt ist gar nicht so sehr Teilchen betont, nur durch ganz locker ein Gürtelchen und immer wieder die ganz schlichten Schnitte aus der Zeit. Euer Applaus, liebe Models. Dein Applaus, Vielen liebe Karlotte. Thielen. Er ist einer der wichtigsten Fußballer, würde ich mal sagen, in der deutschen Fußballgeschichte. Sie haben ja so ein bisschen im Interview jetzt die Situation des 1. FC Köln aufgezeigt. Aber was ist so für Sie das Lebensgefühl dieser Zeit? Wir waren alle auf den Fußball fixiert. und. Äh, wir haben mitgekriegt, dass äh, 61 die Mauer gebaut wurde, dass, glaube ich, 63 der Kennedy erschossen wurde. Aber wir haben uns äh, in erster Linie um Fußball gekümmert. Mein Tag war ausgefüllt von morgens bis abends. Es äh, war sehr anstrengend, als Profifußballer noch zu studieren. Das ist ja eine Riesenveranstaltung hier. Mit auch alleine schon räumlich äh, läufst du dir die Absätze ab, um alles zu sehen. Also, und wie viele Leute hier sind, das ist für mich auch überraschend, muss ehrlich sein. Das ist niemals für möglich gehalten. 64 geboren, Sie kommen umsonst in diesem Jahr bei uns ins Museum, das ist ja schon mal wirklich ein Privileg. Äh, sind Sie das erste Mal jetzt bei uns hier? Nein. Nein, wir sind schon ganz oft hier gewesen. Ich mag eigentlich ähm, die Bergischen Höfe besonders gerne, aber das ist halt, weil wir auch aus der Gegend kommen. Da gucke ich halt gern, weil es das, das ist, was man bei uns leider nicht mehr so sieht. Sie haben die Bastille Wattler schon geguckt? Waren sie schon ja. oben? Was halten Sie denn von, von diesem Konzept? Auch ein tolles Konzept, weil das sehr authentisch ist und ja, man kann sich da richtig reinversetzen die Zeit von damals, auch wenn man die Zeit selber persönlich nicht erlebt hat. Wie war denn der Spaßfaktor gestern Abend bei der Musik? Der war noch riesiger. Wir haben ja äh, bei äh, strahlendem Regenwetter gestern äh, bis zum Schluss abgefeiert. Äh, eine Zeitbende dieses Jahr, ja, das Flair, was in den 64ern war. Frau Sie sind die gute Seele des Fördervereins. Sie haben zwei Tage wieder hinter der Theke gestanden. Ein hartes Geschäft. Und hartes Geschäft. Wie waren denn die beiden Tage? Gut. Gestern war es ein bisschen zähflüssig, aber heute sind wir regelrecht äh, überrannt worden. Ne, war das es lief fantastisch. Ja, es ist äh, Heimat einfach.